Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 7. Und wie schon vorher, wir haben noch immer den Pulsmesser dabei. Ich hoffe euch folgt es. Solange ihre Nester intakt sind, werden ständig neue Insekten auftauchen. Schießen sie die Insektennester von Wänden und decken um die Insekten ein für einmal zu Stoppen. Achso. What the fuck? Hätte ich auch drauf schießen sollen? Mit der normalen Munition? Warum bin ich? Nicht auf die Idee gekommen? Wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen? Ich wollte einfach Munition sparen, ich Hätte war. So. Jetzt stehe ich. Ja dann. Cool. Ziel dass <laughs> ob wir jetzt da eine ganze Munition jetzt einschießen müssen. <lacht> Für ein einziges Nest, das kann nicht sein. Die was falsch gemacht. <lacht> mhm. Das ist voller Zu schade habe ich gekriegt. Ey, ich habe einen viel Brennerkraftstoff jetzt. Aber ich habe noch immer keinen Flammenwerfer. Ist der Flammenwerfer hinter der Bude? Ich sag mir nicht, der Flammenwerfer ist in der Bude. Achso, ich bin blank. <lacht> Die gehen jetzt mal auf. Obwohl das gut überbland ist. Karte des alten Hauses. Yeah. Ah ja. Warum die spielen? da war der Flammewerfer draußen! True. Okay, wir haben wieder Pistole-Motion, das ist cool. Ja, cool, jetzt haben wir dann. Anscheinend kann mit etwas anderen kombiniert werden. Das heißt, ich will hab den Flammenwerfer doch nicht noch hinten zu holen. Ich gedacht, die musste jetzt hinten holen. Aber anscheinend nicht. Ja dann, gehen wir mal weiter. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Schwierig zu Ich Kann jetzt mehr Backdecker Objekte tragen. Cool. Das ist cool. Da ist das Ding zum Abschießen. Ey. All dem Fotojournalisten. Ja, eigentlich zum Einladen habe ich jetzt nicht viel Gefühl. Eigentlich. Mit maximal was zum Ausholen. Aber. Lassen wir das mal so. Wir haben abgespeichert und jetzt schauen wir mal weiter. Wir müssen ja das Serum finden. Dann schauen wir mal, wo das Serum sich versteckt. Wir sollen ja angeblich nicht hochgehen. Aber. Was soll ich sagen? War da draußen ne, das Objekt, das wir da eingeben haben müssen? Für die Spinne da? Yeah. What? Oh mein Gott. Wie geil! Wo waren wir denn jetzt noch nicht Das ist so verwirrend. Da waren wir noch nicht da. Was haben wir eigentlich schon? Haben wir nichts? Cool. Mittel Munition. Haben ah, nichts. Yay! Machen wir halt wieder so. Munition ist im Spiel heiliger mal ganz und die okay. so. ah, cool. bekommen das steuert die Ober. Ja, ja. Ja, Das kann ja. nicht ja. Ja, ein Schlüssel her Ich kann Ja. nicht Gehen wir aus hier oder gehen wir los? Das so ein Motor. Da ist ein Nest. Das schauen wir mal kurz, Dummel. Und du schaut immer Esszimmer. Komm ins Wohnzimmer. Wo eigentlich schon mal. Oh, oh, oh, oh. Wieder Will ich das kaputt machen? Habe ja keine Munition, wenn man das kaputt machen. Gute Frage. Machen wir es kaputt. Ja, Weniger ist mehr. Okay. Okay, wir haben zwar relativ Promotion verbracht, aber nicht so viel Bower. Ja lol, da geht's unten durch. Joe yeah, oh. geht er nicht zu. Hier. Da kommt das nochmal blieben an. Ja lol. Wo bin ich denn da jetzt? Münze. Ich ne? habe Angst. Wie viel AP haben wir gerade? Garb. Ja, solange es garb ist. Schießpulver kennt man zwar jetzt mehr herstellen. Nein! Was ist das für ein Raum? Mir? Hey. Erzähl kein Biss mehr mir. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. A A Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Na. Ah! Was ist denn äh, ihr, Stimmt. Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas. Wir sind Wer ist denn ihr? Ah, das können wir oben mal hintun. Wer ist denn er? Na, ja, gut. Ich verbrauche das jedes Mal, weil war einfach Steuerung. dass immer ducken ist. Oh! Es wird kaputt. Cool. Aua. Aua. Das ist nicht gut. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir gar wieder und ziehen. Geiler, okay, Mario. Ich stelle es mal wieder her, verklick mich dann wieder und dann... Wir haben es wieder. Immer. So, die Omi ist da schon neben. Oder die Muli? Ja. Eben keine Munition. Ja ich bin gerade überfordert. Wenn jetzt die Omi da genau kommt. Hallo. Cool. Was? Ja. Yeah. Muss du jetzt zu Oma gehen? Er hielt sich wieder. Bumi? Was kaputt? Bumi! Bumi geht weiter Oh mein Gott, das ist... Die kommt ja sicher gleich wieder Ähm... Der Stein oder? da Das erste mal plink Munition holen. Jetzt ja, ist das da offen. So. Aber mit Chemikalien und Schießpulver können wir da. Sehr schön. Ja. Mal aufspeichern. Und da haben wir ja eigentlich... Die Münze können wir wieder eingetragen. Defekte Pistole, Schatzfoto. Schießpulver. Und damit können wir jetzt eigentlich... Ah, ist nur Pistolenmunition. Ich hab gedacht Ja, ich habe aber nur eins. Dann stellen wir mal. Verbesserte Pistolenmunition her. In der Hoffnung dass das was gescheites ist. Mit Munition kann ich mit G wechseln. Das ist die gute. Das ist die schlechte. Schauen wir mal was wir mit der Mutti davon machen müssen. Gehen wir mal durch den Gang den, was wir da drei haben. What the heck? Genau. Da. Das ist eine gute Idee. Arm noch mal tauschen haben. Mist, Mist, Mist, Mist! Oh. Ah, Scheiße! Ich oh, gehe da mitten durch. Schier. Hallo, Omi. Was sind jetzt auf der anderen Seite? Festbrennstoff. Kraut Da geht's bergauf da ist, der, da ist die letzte Tür wo wir noch keinen Schlüssel haben ne? Die sind dann so markiert mit einer Krähe gell? Okay Zoe, so, da hast schon wieder versucht dies zum ersten Stock zu schleichen nicht? Hast du gedacht ich würde das nicht merken? Selbst nachdem, was mit Eve Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Was planst du, mit deinem Altar anzustellen? Ist ja dein Altar? lässt besser den dreckigen Finger davon. <lacht> Deine dreckigen Finger. Niemand berührt meine heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe, du armselig verwöhntes Kind? Ich wünsche, du wärst nie geboren worden unausstehlich, armselig, aber eben so herabschauend und auf uns und versuchst dein Zuhause zu verlassen nach allem was wir für dich getan haben. Armselig, armselig, armselig. Wenn du mein Altar auch nur anfasst, schneide ich dir deine Brust ab und serviere sie als Steak. Okay, das ist gar nicht so einfach zum Lesen, wenn das so mit groß und kleinschreibung ist, aber heftig! Heftig, heftig, heftig. Das heißt, sie hat nur da, da oben drinnen. Aber da brauchen wir noch irgendeinen Schlüssel. Ich schätze mal, nett, dass wir den schon haben. Hallo, Mutti. Das heißt, ah. Wenn wir das kurbeln. Können wir da wahrscheinlich eine Gucke oder so machen Brauchen wir wahrscheinlich so einen Hebel oder so, aber das haben wir zur Zeit Ah, noch nicht wirklich, weil der wird auch nicht funktionieren auch noch nicht Da drop wir oben, ok Wow, war mir schon im Traum, oder in der Diskette. Und haben die Aufnahme gesehen. Den da, den will ich mitnehmen, den Hebel da. Ah! So, so. Oh. Hey, Bro! Feeling fresh. Feel fresh, Alter. Das ist einmal uh, Etikett für so ein... Waschmittel. Das ganze Gerät nehmen wir jetzt mit auf, oder? Ah den Hebel. Okay, okay. Irgendwo passt das, wir müssen jetzt... Oh, da ist noch was flüssige Chemikalier. <lacht> ja cool. Ich frage jetzt, wann wir das ganze psycho Ich reinhauen, damit wir mehr sehen. Ich würde es eher haben, wenn ich irgendwas finde. Was suchen muss natürlich finden. Also Zeit finden wir eigentlich mehr oder weniger alles. Motte. Oh. Hey. Uh. Ja, mal um, also. aufgepasst. Ja, das Fakt ist. Jee. Die Kurbel. Aber wir wow, sind schon wieder vor. Aber so für Chemikalien haben. Um Nein, sind wir noch nicht gegangen. Da ist ja noch immer die Oma. Also wir sind beim Eingang. Meiner Meinung nach waren wir da noch nicht. Mehr. Da ist zwar irgendwo die Oma und da hat sie die Tür zugemacht, Deshalb also würde ich sagen, wir gehen so rum. So. Und hoffen, dass uns die Mutti da nicht angeht. Hallo Mutti. Hi! Ich muss ich rechts oder links? Da so ist die Mode. Ja! Oh. Box! Muss die gut machen? Hi! Einmal mal hoch. Ah! Ich habe dir gesagt, du sollst dir raus! Die gehört mir! Ja, meine Kleine! Ähm. <lacht> um. Ich Oh. Schwanzlutscher! <lacht> Ey Das funktioniert nicht halt mit dem Kaschupf mehr. Au, oh, wow, au, wow. au. Ey Soll jetzt wieder mehr Munition herstellen? <lacht> Als ob sie das gesagt hat. Oh mein Gott. Ey Jetzt verbrauchen wir wieder alles. Ähm. Um. Schießpulver. Achso, das haben wir noch. True. Dann kombinieren wir mal. Chemikalien haben wir keine mehr. Yeehaw. Den dollen Schlüssel. Die tolle Kugel können wir eigentlich auch eine bocken, oder? Und ja. Das Ding haben wir auch so. Wie zehn Schuss? Ja. Na? Die Oma ist doch. weg. Trotzphase. Ja cool. Ja, ich will jedes Mal wenn wir Munition haben, sowas. Niedrig. Jedes Mal. Cool. Nein. Darauf haben wir die Kurve. Wir sind doch alles gut gehen. Oh ja. Hallo Mudi. Hi. Ja, hey, wo ich was will ich bezahlen? Wir haben halt alles da hinten drinnen. Wir haben halt da kein Heal mehr. Dafür war irgendwo mal was mit dem Schloss aufzumachen. Aber... Cool. Cool. Cool. Soll ich es überhaupt abspeichern, was ich da gerade gemacht habe? Ich habe es jetzt mal nicht abgespeichert. Weil ich nicht weiß, ob das gescheit ist. So. Yeah! Das ist auch halt gleich kaputt. Ah ja. Cool, das ist ja echt alles auch super. Bin auch ja, klar. Wie <lacht> hätte das auch machen sollen ohne Munition, aber die ganze Munition. Insekten sind mit kommerziellen Waffen schwer zu treffen. Am besten ist es einen Schlag mit dem Brenner auszumerzen. Ja, das ist toll, aber ich hab noch keinen Brenner.